Hi und willkommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play super smash boss ultimate Guck mal, ich habe hier noch was gefunden und da ist sogar ein dojo oder ein shop oder was weiß ich geil ne? ähm, ja Wird ein bisschen schwer hier nur herausfinden was ich noch nicht habe und was ich noch habe und äh, was soll das so aussehen das sieht irgendwie so abgehakt aus keine ahnung ähm, ja ähm, hier ist noch ein drei sterne gegner hoffentlich kriegen wir das hin und ja Wissensbaum habe ich gerade gesehen, ich kann mir was holen. Und zwar hier Höhe Reichweite von kanten verlängert Kanten und Verwundbarkeit. Hm ich wollte, glaube ich, hier drauf aufbauen ne Ja. oder hier drauf. Also, boom warum nicht? So gibt es ja einen Meilenstein, wo man jede einzelne von diesen Dingern ja erlernen muss. Ne wie soll man das bitte schön machen? Also, wie kriegt man denn Lernen? Wählen dann noch durch äh Dings Modus? Keine Ahnung, jedenfalls. Wir gehen hier rein. Ein Postmatch-Dwell gibt dein Bestes. Sagen kann ich mich sogar noch erinnern. Mhm. Aber relativ nervig. Und schickt das war auf diesen Zug, ne? Ja. Okay. Ich habe aber für dieses Mal wird das nicht so unglaublich nervig. Wollen wir sind halt ein bisschen stärker. Und wir sind unseren Angriffen auch oh, viel besser jetzt. Und wir heilen uns. Nur Schick ist re recht, relativ nervig, finde ich. Also ist die einzige, der einzige, der die ganze Zeit am Rum zappeln ist. Die anderen beiden Bewohner sind halt nur nebenbei nervig. Äh, ist nicht mehr so unmächtig, wie es damals war, habe ich so das Gefühl. Das Knie. ist dort. meiner her Was? Oh, sehr gut aber nicht näher ne? an lass mich hier ich krieg die gar nicht zu treffen soll das? so egal ob euch treffen jemanden So, einer ist weg. Die nächste folgt. Oh, du euch erstmal, Alter, das gibt's doch einfach nicht. Ich habe genau gesehen, wie die Blume an den vorbeigezogen ist. Ob hat gesehen? Dann hat er irgendwie so eine Luft Luftausweichung gemacht. Ich dachte jetzt, ich habe dieses eine Ding getroffen. So, jetzt treffe mich nicht mit einer blöden Ultimate. Natürlich geht jetzt eine Ding weg. Ah, ich bin tot, ne? Das ist wieder die Level, die hier so nervig ist. Komm schon, danach kriegen wir ein Shop oder ein Dojo. Ich glaube ein Shop, weil uns fehlt noch ein einziger Shop jetzt aber nicht genau die Mitte der Karte, ne? So, kann mir mal sagen, wo ich den nicht so rausgeschlagen kriege? Boah, Junge! wisst dich? Der ist immer euch. Junge. Das ist aber eine nervige kombi Tun die ganze Zeit ihre blöden Dinger hier werfen. Und schick hält auch nicht still. So. Komm ruhig einer näher hier. damit habe ich eigentlich gerechnet dass die sich hier wegen dieser weil diese level als halt so blöd ist für pc charaktere dass die sich hier selber raushauen oder so War kommen noch mal näher so schieb komm her Boah, ehrlich Gut zwei wie nur ein ich habe gesehen wie der eine getroffen wurde Jetzt kommt gleich einer und baut wieder ein Haus und dann war es ja wieder ne. So, nur noch einer, kommen komm näher. Ja. Das gibt ja jetzt am Alter. Die haben sie aber auch echt hoch gebufft, ne? Nein, nicht essen. Du Blödes. Oh. Ich hab mich ja gleich raus, pass auf mit seinem blöden Ultimate. Boah. Tschüss. Oh mein Gott, das war so nervig. Ich habe Olli oh, allein schon gegen Schick zu kämpfen. Das ist schon das Nervigste. dann Noch so eine blöde Kombi, und so eine blöde Level. Das war ultimative blöde Kombi. So, Harry und Wurf ist auch sein schild ein gegner schwer besser gegner bei hohen schadenswert natürlich halt graben <lacht> nee. Also auch dagegen blocken ja oh nein lass mich Boah. die gar nicht mehr blocken. Oh, ehrlich. und fliegt eben so raus. Boah. war Bye. Einfach war einfacher als mein mein gott okay wir haben ein paar Gegner erledigt. Das ist doch was. was ist das ein Dojo Mir fehlt aber noch ein shop Abwehr hoch, Angriff runter. Situationsbedingt. So, da unten ist, glaube ich, Ashley. Schein wird plötzlich seitlich gespiegelt. helfer machen machen das Leben schwer. Ashley, ne? ähm, ja, das will wohl überlegt werden. Warte jetzt aus, ich jetzt nicht nee. der Anti-Spiegel muss ich ausrüsten. Vielleicht nicht sie, so. dann nur mal zum guten Geist noch und versuchen wir mal, mal so erst guten kämpfer meine ich ach da sind zwei gegner sich also geil kommt schon Was bist du denn Was macht das überhaupt langsam nicht geil ist ja überhaupt nicht blöd positioniert hier Hauptsache, tschüss, weil die jetzt nicht daran okay, wenn das nur alles ist, dann stoppen wir das einfach. Kuchen mache ich eigentlich. Ich bin unter jemanden und ich bin Captain Falken. Ich habe gemeistert. Was willst du eigentlich? Geben dann Alles ist dann. gut Nacht. Versuche noch nicht mal wirklich mich anzugreifen. Also der Mann, die Spiegelsteuerung und Ridley sollte die Herausforderung hier sein. Boah. Ja, jetzt. Was auch nicht mehr. Ich bin schon so gut wie geworden. So. Also, Oben. Um. In diesen Stab und genauso. ganz Kann sich in Ultra-Instinkt Ashley verwandeln. es auch weiße Haare. So, cool. So, dann weiß ich noch hier, war die Versuchen wir die mal. Oder doch immer da noch ist. Da ist, glaube ich, noch was, ne? kommen wir nicht anders an diese trophäe äh, truhe siege innerhalb des ich muss nur den hauptgegner erledigen, ich muss nur ihn erledigen okay wir holen uns das dingen versuchen aber komm das ist auch nicht so schwer wir müssen nur den typen so schnell wie möglich erledigen ne? dann geht schon und wir haben nur eine Minute, merke ich gerade. Oh. Oder es jetzt. Ich hasse das so sehr, wenn das passiert. Oh. Ich überlege gerade, was haben wir für Optionen, falls ich da mit Captain Falcon schaffe. Ja der geht mir natürlich... Das soll eine Anspielung an die Reset-Bomben sein, ne? Der kirby die ganze Zeit seinen Dings macht oder was. Weißt du, vorhin war voll einfach, ne? Jetzt kommen wieder die Kombination und der bringt sich ja einer selber um. Boah, ich komme gar nicht an den heran. Alter, ehrlich. Soll ich denn das schaffen? Ja. Oh, viel Schaden der nur. Das Knie. Der Cooper. Nein, wir die nicht beenden. Oh, meine Dings geht sogar. Jetzt ich da mal ein bisschen mit Kämpfen funktioniert hat hier nicht auf dieser Level. der Reichweite, Link so Geister. Warum ist mein Geist denn nicht effektiv? Okay, da bringt jetzt eigentlich nicht so. Ich brauche mehr Angriff. Also, so das hier ich brauche mehr Angriff und ich muss, ich müsste eigentlich irgendwann auswissen, man meine Ultimate hier schneller auflädt. ich wie die irgendwie gepaart mit link oder sich da was was gar nicht ich dann noch mal gehört habe ja, da ist gut Komm. also gut das ist was anderes aber komm geh raus Meine Ultimate No Ready wird dann vielleicht. Aber ich treffe sowieso nicht mit der... Ich den Falschen getroffen, Mann. Boah, ich will die Blume wegwerfen, Mann. Äh. Ah, wie mache ich denn das? irgendwie klappen. warte eine truhe auf mich hallo das war euch viel schaden da habe ich nicht getroffen Oh, ich krieg das hier nicht hin. Die blockt einfach zu viel. sollte halt, ist halt irgendwie riskieren, ja. Ne. Toll, Kirby ist weg, aber... <lacht> Sie ist noch da. Komm. ich werde ein bisschen schneiden halt das ist richtig schwer ja okay gut Wie lange kann ja auch Warten. Lass mich in Ruhe mann, dann bin ich denn auf einmal da. Ja, die Baut scheiße und nicht gewinnen. Ah jawohl wohl wird die besser Charakter aus Kid icarus beste Göttin. Schön, ich bin auf die drauf gesprungen, glaube ich. In Eine Luft irgendwie so weit ist passiert, oder jetzt wirklich nicht geschafft. Dixikon-Kappe. So. Da ist noch was. Wir hatten ja eins nach dem anderen ab. Was hat das denn ja, Korknamen. Ach, ist ja nicht das? Ach, das. Okay. Äh, versuchen wir mal. Riesenverwandlung. Riesenverwandlung. Setzt oben sein Ding ein. überhaupt nicht so ein one hit ko dingen ist ne? oh, und hier schläfert mich ein ich sehe schon alter ja, ich lasse mich jetzt einmal davon treffen und ich bin weg leute lasst mich mal hier ich habe eine idee gibt es noch einen der macht machen kann dagegen und zwar konter halt können die diesen blöden angriff so einsetzen wie sie wollen schafft das hier alles noch pass auf Der ist auch voll mies so du bist raus Boah, ehrlich raus nein ich raus nein nein komm her das Schwert hat gar nicht was zum Teufel Hast du da mich jetzt nur damit treffen, ne? Oh Gott. Da wolltest du mich raushauen damit, ne? Aber... nicht eingeschläfert. Gut. Langsam geht's ja Ein nach dem anderen haken wir hier ab. So muss das. und hier unten eingeknobbelt. da. muss man da hochgehen. Aber da vier Sterne, ne? Ja, Jeff. Kampfverstärkung. Warte mal, diese Raketen, der setzt so also Raketen ein, ne? Funktioniert das? Reflektieren, Franklin Badge. Du dann die Raketen zurückhauen. die zurück funktioniert nicht und ich bin weg jetzt bin ich weg er ist schon wieder so helfer trophäen jetzt weiß ich schon wieder nicht wie ich das machen sollen nee. da kriege ich nicht hin wie soll ich das machen äh... da unten war noch einer nee? ich glaube da unten war relativ hart ich weiß nicht genau was aber wissen ja noch anna der ja, gegner hat sich fortlaufen das klingt jetzt auch nicht so so knüppel hat den ja. wieder an zeug was ich bisher gemacht habe und ich muss einfach aufpassen dass ich hier sind wir in dieser wolkenwelt ja ne okay dann muss ich halt aufpassen das hatte ich doch schon mal so gut wie geschafft, ne? Boah. Alter, alter. Ja, danke, darf ich auch was machen? Nö. Ja, der kommt gar nicht hier, ne? Na, warte du, ey. ich mal Eich oder auf oder so Dann werde ich alles viel einfacher, habe ich ja Gefühl. So, ähm, wir holen uns hier. Ist nicht stärker. Verlappt. Egal, Notverleilung. Saubert so ich hoffe jetzt mal dieses eine ding kommt nicht uns los ja mein Bumerang eingesteckt die blöde da ja, es hält nicht so viel aus eigentlich und ich mache halt mehr schaden als die sich heilen kann nach der zeit also wir von meinem ne? was sie nur eingesteckt hey noch passiert so was oh, wir verarsch mich doch hier. wir kommen gut voran gerade ich bin überrascht also das ist schon ein krasser fortschritt den wir hier machen ich komme sogar jetzt heran gut blumenhut ist hier denn nichts gut musste ich sogar hin um freizuschalten woll Yoshi, du bist auch level 3 katapultierbarkeit für alle auch nicht so schwer voll spät gemacht hat irgendwie Yoshi ein wollen wo world Yoshi skin hat da bist du euch Boah, meine Spätheilung bringt ja nichts, Alter. Kann ich mal geheilt werden, Zaygat? Dieser Blöde ange von denen, ne? so einer weg, ja ist nicht gut sei gott muss mal geheilt werden ja danke so dagegen lässt sich gut ankämpfen habe ich so das gefühl weil wir nehmen einfach einen schweren charakter Bowser. also ja Dann könnt ihr mich mal mit euren katapultier an fähigkeit ich habe nicht so geführt die mehr katapultierbar sind als wäre wahrscheinlich jetzt schon draußen wenn ne? man einfach den hier boom also ich mache es mir schon wieder so wie schwieriger also eigentlich ist hier kampfende fertig hatte ich sogar noch gar nicht vor gut ich finde gut dass wir so viel fortschritt machen das ist das ist gut es ist gut so so jetzt die frage ist jetzt wo sind gegner ne? also langsam geben wir hier echt die gegner aus also, ich weiß noch ganz unten links war einer ne? Wo wir gerade vorbei sind da die rennstrecke wird da noch also jetzt nicht mehr oh, okay da ist auch noch was jack levin gegner mit dem kampf verstärkung klingt auch nicht mehr so schwer wird Damals war ja sein Dings hier und jetzt sein Dings ein. auch oh Gott, ja, er hat ja fast gar nichts gemacht. So, immer das Gleiche wie vorhin. Wir machen einfach den hier. Habe ich wieder so da reingehauen, geil. Ist das? Weiß nicht, ob der ihn noch mal einsetzt, aber guck mal ja. cool. Steht mal alle da unten bitte. Ist das? Ja, habe ich auch getroffen, gut. du hast mich jetzt hier raus gut sehr gut Wir gewinnen und werden nicht auf zu gewinnen finde ich sehr gut Na, schön auf Rennstrecke alles erledigt da kann man da nicht irgendwie rein So, wir sind denn jetzt hier noch Gegner. Da ist noch Einer. Warte, war ich noch nicht da? Fiora. Gegner, äh, gesenkt ab für dich. Das klingt auch nicht so. Im Vergleich, was wir hinter uns haben, klingt das halt alles noch. Das klingt wie Luxus. Boom. Komm her, Boom! Ja, jetzt kontern ja hier und diesen angriff schauen, ich irgendwie nie zu treffen Tschüss. backslash du kannst mir auch mal und die am popo kratzen kannst du mich doch mal raus ey. geht mir jetzt echt noch auf nerven die ne? wollte mich hier links hier runterhauen. da den gesehen komm her Boah, komm her ey. Ich krieg die krise Let's... kommt jetzt hierher und lässt sich raushauen tschüss gibt es doch nicht ah, schön kommen ein gegner ja ebene So, langsam weiß ich nicht mehr, wo noch Gegner sind. Äh, da im Flughafen. Sind wir schon mal da reingegangen? Ich mich nicht mehr erinnern, was da war. Ach hier, boah. Stimmt, im äh, weisen fehlt hier noch. in die falsche Richtung geflogen ne ja wieder zurück ach ja ich glaube der hatte super Rüstung und so doch nein Mann ich habe den Controller fast gar nicht berührt ey so embeissen flugtirt geschossen stärkere außer aus mesh er hat keine super rüstung bezahltechniken hm. kriegen wir doch irgendwie hin ne? ich kann keine fernkampf angefallen setzen Machen wir denn da Mal mit Link? Naja. So mal mit, doch, so mal mit Marv wegen Konter. Und gerne ist sehr langsam, Kann ich bestimmt gut kontern. Gut, kriegen wir hin. Komm, nur ein Gegner er hat keine super Rüstung. Ne? der macht die ganze zeit den ja der macht die ganze zeit den da ist deine macke ne? also viel zu kontern ne? wenn die ganze zeit seinen blöden dings macht oh, ich halte mich aber einmal ja toll Angriffsschwächer. Ich habe ihn kommen ich kenne ihn hm. er weiß nicht was er machen soll ist den seinen ist jetzt auffällig da ah, ich bin in der luft ausgewichen es hat er mich kaputt pass auf weisen ähm gehen nach hause wo auch immer du bei uns sie Ah, oh, ich bin so gut wir schaffen ja so viel ja ah, schön Wie wir erreicht haben heute oh, alles das geil und da ist noch ein kämpfer geil Oh, da ist noch was, oder? Nee. Rio! Cool, den wollen wir uns noch. Warum ist sind ja so schnell? Liegt so mal jetzt reinzukommen. Ich schieße sie einfach ab. Ich meine, es ist ein fairer Kampf und also was hier, aber nein geblockt mit seinen, was ich wieder das heißt. ist das Sehr gut. Ryu kämpft nun mit. Ryu. Wir haben zehn äh, lernen bekommen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas lernen können. Moment. So haben wir hier alles. Ja, ne. glaube ja ich gehe noch mal zur sicherheit hier durch ja, aus hier schön gucken wir mal können wir mal hochleveln glaube nicht nee. ja das wird nie der fall sein manchmal mit 30 prozent anfangen hat hier brauchen wir noch ja also langsam nähern wir uns hier dem ende wir sind einfach keine neuen sachen und mir fehlt immer noch ein shop in der mitte irgendwo wo da ist immer noch ein zeichen auf der karte lange jovial ich habe sie ich habe sie gesehen kommt um 20 Trick. wie soll man alle gaben bitte schön? ja ich verstehe nicht muss ja voll viel kannst du doch gar nicht eigentlich ne das ist ja immer hier gucken ob die genau gerade lernen, wen zu verkaufen haben so der wird schon seit ewigkeiten angeboten also kaufe ich den jetzt mal mit er endlich mal wegkommt ich hoffe nicht was neues kriegt Weg hier. Ausgezeichnet. Ich kann aber immer noch nichts lernen. Ne? Ich könnte das hier lernen, aber. Luftsprung plus 1. Luftangriff. Würfel hoch. Agile Landung. Ausweichhelfer. Gut. Gegen Jeff. Ich weiß nicht, wie ich Jeff hier erledigen soll. Diesen einen mit den Raketen. Gegen Lukas kämpfen muss. So, wir haben. 42 Kämpfer rette fehlen immer noch 8 für den Meilenstein wo sind die alle Keine Ahnung jedenfalls das war's für diese Folge gucken wir noch mal hier im Shop nach ah Zeus ah Zeus. Zeus. gut und was das für diese Folge in der nächsten Folge machen wir weiter mit klassisch Modus und ja ich hoffe euch hat ein paar gefallen und lasst ein Like ein Abo ein Kommentar und also Mögliche und wäre richtig geil und tschüss.